Ja, guten Morgen, Freunde! Hier ist euer Thomas von World und ich verabschiede mich jetzt aus Bad Und ja, es ist eine super schöne Stadt, seht ihr da die Kassel und so. Ich fahre jetzt noch zu Italica und hole mir einen neuen Motorradschlauch, weil ich habe nicht immer den provisorischen Schlauch drinnen und irgendwie so ganz sicher fühle ich mich jetzt nicht damit. Um, ja, da ist noch ein kleiner Hascher auf dem Hauptplatz, der ist gesperrt. Ja, die Italika, das Motorradgeschäft soll eigentlich gleich da in 700 Metern sein. Schauen wir mal. Äh, ich habe wieder so ein Impressionsvideo gemacht über Patshuacan. Das hänge ich euch da jetzt hinten noch an. Ich fahre heute weiter Richtung Norden zum See oder so. Ich uh, weiß nicht, wie man das ausspricht, jedenfalls sollte es dort ein super schönes Stadtteil sein mit einem See, das ist so zwischen zwei Seen, zwischendrin, da geht eine Brücke drüber, bin schon neugierig. Ja, Jedenfalls viel Spaß bei dem Video und ja, vergesst nicht, Channel abonnieren, Daumen hoch und kommentieren, falls ihr Fragen habt oder Anregungen, jederzeit. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Danke! So, jetzt habe ich einen Schlauch noch geholt für das Hinterradl im Bikers Mexico Store. Die haben echt lässige Sachen. Und weil der Manfred ja schon ein bisschen was geredet hat, die meine Handschuhe kaufen. So wie ein bisschen ein Mittelding. Weil, volle Handschuhe will ich nicht. habe ich meine kauft. Immer noch besser als nichts. Außerdem habe ich vom Gas geben schon leichte Blasen da. Ja. Ja, so viel arbeiten, bin ich nicht <lacht> Also, weiter geht's mit Handschuhen, Herr Manfred, dass du dir keine Sorgen machen musst, dass ich da mit schweren Handverletzungen quasi ja, überbleibe. So, jetzt muss ich noch überfinden finden. Ja, muss ich noch mal ins Geschäft zurückgehen. Also, weiter geht's. Ich bin jetzt auf dem Weg in äh, Pazcuaro. Oh, Schaut, wie schön das da ist. Da gibt es nämlich noch einen, einen, ups, ich muss da um mich, einen anderen Stadtteil. Oh, muss ich da um mich? ja ich glaub schon. Oh, ja, ist ja egal. Und zwar, das ist der, der am See liegt. Jetzt schauen ich mir den an. Schauen, wie das da ausschaut. Also, das dürfte eher ein oder Stadtteil sein, nehme ich an. Oh, von der Richtung her müssen die eigentlich da runter irgendwo zum See bin mir jetzt nämlich heute in der Nacht gewundert, ich habe ab und zu glaubt ich auch einen Zug gefahren und da sehe ich dass da anscheinend der Zug ist fahren wir noch nicht schranken in Mexiko gibt es keine Züge ich fahre einmal da runter. Oh, leider habe ich jetzt nicht genau so exakt die... also in Google Maps eingeben, wo die... Ja, da gibt wirklich einen Zug. Wo da jetzt das See ist. Aha. Interessant. Naja, Also das ist eben der zweite Stadtteil von Pazcuaro. Oh, leider habe ich jetzt ein paar Metallica relativ viel Zeit verloren. 3 Stunden und es ist so heiß und jetzt muss ich noch 120 km fahren. Jetzt habe schon gefrühstückt, für Mittagessen. Bin ich einfach zu Hause gegessen. und wieder mal Mojeteis mal gegessen. Mm, Die sind so gut. Das ist ein Weißbrot mit Bohnenpasta und Käse. Schafskäse. Und es wird dann einfach so toastet. und dann gibt es Pico de Gallo, das sind Tomaten fein gehackt, mit fein gehackten Zwiebeln, äh, Koriander und äh, scharfe Peperoni, also das ist ein bisschen scharf und das isst man dann so wie eine Bruschetta. Oh, geil, hm, ich fahr mal da wie. Und und ja, da habe ich jetzt vier gegessen davon, also das war eine Portion, und das ist recht ausgiebig und das für 2,50 Euro, glaube ich. Und ein Kaffee an ein Doppel-Espreiser. Oh. Wo ist das See? Okay, eigentlich vorher vom See weg. Egal. Das ist natürlich, siehst du Manfred, die Handschuhe haben wir Zwing, weil, man kann da gemütlich navigieren. <lacht> und mit den vollen Handschuhen ist das nicht immer so der Fall. Fahren wir einfach da zu dem Punkt, ja, und rote starten. Oh, scheiße, muss ich doch umdrehen. Ja, und dann drehen wir um. Oh das war die erste. Uh, uh. Also die Gangschaltung muss ich mir auch noch ein bisschen gewöhnen, weil die keinen so gut übersetzt <lacht> Ah ja, ja, jedenfalls. -au. Ah, das war jetzt noch ein Brummer ins Gesicht. Ja, ich weiß mein wie sie so machen beim Motorradfahren, fahren. Aber es hat 30 Grad. Okay, wo muss ich da jetzt Na, Nein, da fahre ich jetzt nicht runter. Na ja, eigentlich, warum nicht? Scheiß drauf. Der kleine Wauzi da wird mich schon nicht überfallen. Nein, der hat einen großen Wauzi. Nein, die sind freundlich. Schaut euch die zwei Wauzi, die schmusen da runter. Ja, also, ob ich jetzt stehen bleibe? Ja, Mochetes ist, ist mein so ein favorisierter Brunch, weil ich versuche auch immer Frühstück zu skippen. Weil bei dem Essen da ist die Gefahr recht groß, dass man dann für die Italiker zu schwer wird. Ja. <lacht> So, und jetzt? Okay, jetzt bin ich am falschen Vorstreifen. Super. Wurscht. Kommt keiner. Kommt auch keiner. Ja, na da ist, da ist die Gefahr echt bei dem Essen, da, dass, dass man zunimmt. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Ich versuche jetzt immer auch die Mahlzeit zu reduzieren. Aber dann habe ich wieder so einen Hunger und dann gibt es erst wieder zu früh zum Abendessen. Außerdem haben die so gute Müllspeisen da. Ach, die Sammeltaxis sind ja überall. Okay. Ah, da vorne sieht man schön den See. Okay, da darf ich nicht fahren. Wie gesagt, so spektakulär ist das da nicht. Ja, es ist ein schöner Park da, aber viel mehr mit dem Pavillon. Ich fahre weiter. So. Und dann gehen wir jetzt einmal die Route ein. Das heißt jetzt, wie das Ganze funktioniert. Uh, fertig, das ist der See, wie hast der? Sicherheit nicht, ich habe auf, tut mir leid. kann ich aber gerne verlinken. Und heute geht es daher schon als Favorit abgespeichert. Route funktioniert. Stunde 57 ist kürzer, dort da, hätte ich beim See vorbeifahren, das schaut mir aber irgendwie alles an. Egal, fahren wir mal 95 Kilometer. Achso, nein, eigentlich wollte ich den See entlang fahren. Genau, dann werden wir das so machen. Raus. Kann ich da fahren? Sicher kann ich da fahren. Dann werden wir da her tun, Route. Aha, das ist genau die Straßen, wo ich nicht fahren darf anscheinend. Na ja, gut, dann fahren wir außenrum darum, dass ich vielleicht noch ein bisschen an anderen... ...und fahren wir die Strecken da. Na, wüsst nicht. einfügen auf der Karte auswählen außerzungen und dann fahren wir daher und okay. naja sind zwar gehen wir um 30 km mehr aber was tut man nicht für unter Umständen schöne Videos ja. Sollte das eh in irgendeiner Form sehenswert sein, dann seht ihr es. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Ortschaft. So, Italica Bauer, die, die Sammeltaxis, die fahren alle so ein, ein Scheiß zusammen. Entschuldigung den Ausdruck. Aber ah, die wechseln so oft die Spur und ist sind echt gefährlich. Ja, also weiter geht's mit... Ja, weiter geht's. Da ah, fällt mir jetzt nichts sein. Das ist eigentlich eh nicht so. So einfach die Plapperei. Motorrad fahren, navigieren, plappern. Ah, okay, jetzt hätte ich wieder die super Straßen aufgefahren sollen. Das der wir jetzt. Ah, auf den Verkehr achten und euch irgendeine Chance erzählen. Das ist nicht einfach. Glaubt mir das? Oder mein Hirnkastel ist halt schon ein bisschen zu so viel im Urlaubsmodus, dass ich, dass ich mich da schwer tue, keine Ahnung. Jetzt muss ich euch noch einen kleinen Fun-Fact erzählen. Äh, ja, ich bin da jetzt da, da außen rundherum beim See, da komme ich jetzt dann später wieder zum See dazu. Ein kleiner Fun-Fact davon war gerade ein, ein Schild-Restaurant und Veterinär und ja, ich man mein, ist eigentlich witzig äh, oder das ist ja gar nicht so witzig, aber es hat mich jetzt an eine Situation erinnert, ich war in di Bravo und habe äh, Tacos gegessen und äh, die haben mich gefragt, und sagen sie immer steak also das ist Rindfleisch, wenn man nicht alles täuscht, und noch ein paar andere Sachen und unter anderem ein Pastor und ich bin ein ja, Pastor, hat voll gut geschmeckt, war echt gut. Dann haben wir nichts dabei gedacht. Am nächsten Tag gehe ich wieder hin, ist wieder Pastor. Dann hat es mich einmal interessiert, was das ist. Ich habe es dann in die, in die Übersetzung in Google Translate eingeben. Und Pastor ist gekommen. Uh, Pastor Tedesco. Deutscher Schäferhund. <lacht> Denke ich mir Alter. Ah, jetzt habe ich einen Hund gegessen. Mag geschmeckt hat. Ja, ist ja okay, ne? aber war eigentlich recht witzig. Aber äh, jetzt um das Ganze aufzulösen, ich hab dann im Hostel eine Spanier, also eine Mexikanerin gefragt, die sehr gut Englisch gerade kennen und sage was ist das eigentlich? Ich sie, nein, das heißt auch nur Pastor ist die Zubereitungsort und es ist quasi Pastor bedeutet Schäfer. Also hat nichts mit Hund zu tun und das Fleisch ist Händelfleisch. Aber auf alle Fälle ein Funfact, dann Mmh. Uh, ich, mein, ich, bin, ich mag Wauzis, aber nicht unbedingt so essen. Also, das wollte ich eigentlich nur erzählen, das hat mich jetzt da erinnert, das Schüttel, Veterinär und Restaurant. Ja. Jetzt habe ich den Neutralen erwischt. Genau, ja, da war ja schon so ein Kollege. <lacht> Ich glaube zwar, dass die da auch Hunde essen, Hund essen. Äh, aber ja, also bringen das Holz an. Äh, ich glaube schon, dass teilweise Hund gegessen wird, aber sicher nicht so wie in Asien, wo es quasi offensichtlich ist. Ja. Ich muss ich dann irgendwann abbiegen, in 5,4 Kilometer. Aber ist egal, so seht ihr mal ein bisschen was vom Hinterland. Wie es da so ausschaut. Eigentlich ist alles Schmuck benauert. das ist zwar so jetzt der... Uah, ist wieder, ich hasse die Schweller, Also die werden mir noch einen voll besorgen. Nein, es ist alles sehr sauber benannt, einladend. Einfach, aber sauber. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Muss nicht immer die, ja soll ich sagen, die Prunkweller und so. Ich glaube, die leben da teilweise ganz gut. Hm, teilweise vielleicht auch nicht so gut, aber. Ja, und tanken habe ich natürlich vergessen. Naja. Das letzte Mal habe ich eine Tank 7,5 Liter, oder? Ja. Und bin 200 Kilometer gekommen. Ich glaube, sie hat einen 11-Liter-Tank. Oder einen 1-Liter. Ja, bei 9 Liter kann es dann schon bald eigen werden. Ah, ich werde es dann auf alle Fälle sehen, soll die Picken bleiben. Oh. Soll ich mir jetzt wiederholen, dass ich den das Schweller da hasse? Das ist nämlich sowas von umsonst. Ja.